Willkommen zurück zu die Henry Stigman Collection. Heute spielen wir Episode 4 Fliehende the Complex. Wir fangen sofort an, denn ich habe eigentlich nichts zu erzählen. Let's go. Ah, hello Henry. Welcome to the wall. Some of the most cunning and notorious criminals are kept here. Now we have the infamous Henry Stick. You're going to be here for a long time, Grigori. Take him. You wait here until cell found. Okay, wir wurden festgenommen, obwohl wir eigentlich in der letzten Episode Zertifikat bekommen haben, dass wir freier Mann sind. Aber okay, dann nicht. Wir sitzen hier zusammen mit äh, einer Rothaarigen hier. Und hier vorne steht ein Typ. unsere Optionen sind entweder, wir können Räuberleiter machen, wir können ihn tacklen und dann wahrscheinlich rausrennen, aber ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Wir können auch einfach warten und nichts machen. Oder wir tun es, als wären wir tot. Ich würde sagen, am klügsten ist es Räuberleiter. Wahrscheinlich ist da oben, ja genau. <lacht> Okay, nice, hat nichts gemerkt. Moment, kommt sie jetzt nicht mit? Äh, ich kann nach links gehen oder.. Achso, das ist wahrscheinlich die Leiter. Da kommt sie auch mit, oder wie? Nice. Der hat wirklich gar nichts gemerkt. Thanks. And I'm like, look at <lacht> how much I care. I don't care. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. Okay, wir können entweder Distracten. Wir können auch gleichzeitig beide Down nehmen auf einmal. Wir machen die Bounce Bros. <lacht> Superstar-Saga-Reference, denke ich mal. Oder wir verkleiden uns als einen großen Kerl. Ähm, einfach wegen dem Meme. Nehme ich das hier. Oh, yeah, last night. Okay. I, I just what <lacht> Ihr könnt mal gerade nicht sehen, aber ich bin gerade einfach am Lächeln, weil ich das so lustig finde. Komm, einmal will ich es noch sehen. Uh, yeah, okay. Oh, schon vorbei? Da muss ich wohl irgendwo auf YouTube die 10 Stunden version rausholen. Naja, ist egal. <lacht> ähm was wollen wir machen? Ich will die Bounce Bros machen. Oh, yeah, last night, facing the same deck. Did you really need to be extravagant? Ja, aber ich dachte, du kriegst den Knopf hin. Brauchst du irgendwie die die uh, Easy Version, die ganz viele Brüderpunkte verbraucht? Meine Güte, du Noob. Ja, dann nehmen wir halt. Ja, was soll uns Tall guy bringen? Nehmen wir das. Oh, yeah, last night, <lacht> Hat geklappt. Hm. If we can get you up there, you could in and open the door. Okay, da hoch. Einen Judo Throw. Okay, das könnte klappen. Ansonsten mit der Force, mit der Kraft. Wahrscheinlich Star Wars, oder? Mit der Kraft. Oder den Gravitor Version 2.0. Also wenn der funktioniert, ne? Dann, dann, dann, äh, weiß ich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass der funktioniert. Ich versuch mal den Judo-Throw. Autsch. That's about the teamwork I expected. Oh, okay. Komm, die Kraft. Möge die Macht mit uns sein. Ist das geklappt? Nice. Und er nichts gemerkt? Oh. Wir haben alle freigelassen. Oh, oh. Okay, Moment. Ach, One Each. Na, erinnere ich mich. Ja, Wie gesagt, ich habe das ja auch äh, schon gespielt. Also nicht das Remake, sondern vor ein paar Jahren das Original. Schon ein bisschen her. Äh, aber ich wusste noch, dass man hier zwei Sachen nehmen kann. Okay, komm. Nehmen wir... <lacht> ich, ich muss es nehmen. Let's see that in an instant replay. Sound warning. <laughs> <coughs> oh! <laughs> Rippin' pepperonis! Let <gasps> not XX loops layer XX loud sounds. <laughs> Also, wenn das nicht das epischste Fail wenn das nicht das epischste Fail war, ever, dann, dann weiß ich auch nicht. <lacht> Daran konnte ich mich doch erinnern, deshalb musste ich das unbedingt zeigen. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was richtig war. Äh. Was macht Create ein Crossbow? Oh, oh. <lacht> If he goes down, he's taking you with him. Oh nein! Okay. Hm. Dann vielleicht Grenade und Taser? Well, electricity plus grenade equals crazy explosion apparently. Äh <lacht> uh, ja, ne? Na gut, dann bleibt ja nur noch Sniper Rifle und Taser übrig. Hey! Oh! Ja, Oh, ich, ich wollte mir gerade beschweren, Ja, oh, okay. Hey, I just grabbed these. Maybe they'll come in handy. Ich dachte, du Wofür brauchen wir Hüte. Oh, das sind die Optionen, okay. Also entweder wir gehen einfach vorbei. Wir schmeißen den Hut, okay. Oder wir versuchen so zu tun, als wären wir bei den, äh, ja, äh, ich würde sagen, lass ja. Was? Looks like they bought your disguises, aber das sind die ausgebrochenen Aber ich fand gerade dieses dieses Ding, diese Animation lustig, wie uns ges fast gesehen hätte ja, Das finde ich lustig ähm, Das kann doch niemals stimmen, machen wir mal das we'll There is convict here. Get down on Nice <lacht> Oh nein! Adrenalin Make a face Also können wir Adrenalin reinspritzen. Wir können, ja, eine Fratze machen, oder? Der! Da, das Knie, nicht der Knie Das Knie! Hm Hab ich benutzt in mein Knie! Was? Wow, wow, wow, you can't go mixing fighting game references like that. Echt so das geht gar nicht. Kannst ich smash mit äh, Keine Ahnung, Street Fighter, glaube ich war das mixen. Das geht nicht. Das finde ich okay äh, Hier eine fratze Yay! Das hat geklappt, I guess. Wie sieht eigentlich die Map aus? Ja gut, die ist jetzt ein bisschen zu schlicht für mich. Okay, vielleicht ist sie einfach originalgetreu und dann war es einfach so. Na egal. Also wir können entweder hier nach vorne in, in den Van rein. Äh, was ist das da? Fahrrad? Oder hier mit dem? F weiß nicht. So ein Oder vielleicht ist es so ein äh, Polizeibike? Ich weiß es nicht. Oder wir Rennen da raus. Aber wohin? Und man sieht hier schon eine Person. Ich glaube nicht, dass das gut enden wird. Genau, deshalb nehmen wir das. Nein, äh, ich glaube nicht. Hm. Jetzt will ich es doch irgendwie zeigen. Nee, komm. Ähm. Aber in Van! Das ist bestimmt sehr vertraulich. All right, yeah, we're good. Äh, uh, Didn't your mother tell you not to get into vans with strangers? I guess this is a truck. Äh. <lacht> uh, Niemand fährt super. Wow. Dann, äh. Uh... <lacht> okay, komm, ich zeig's mal. <lacht> Looks like they needed one of these. So ein. Da komm, gib her. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Gib her. Nicht. Okay, dann nicht. Geh, uh, dann Bike. Well, if it isn't happening. There has not been an incident here in fifty years. On the day you show up this happens. You are going to regret everything. Oh yeah! Convict Allies! Yeah! <laughs> MLG 360, no hope. <lacht> oh yeah, es gibt hier diesmal fünf Endings. Oh, ich sag euch Leute, Complete Mission gibt's mehr als nur fünf. Aber, dazu kommen wir dann erst im nächsten Video. Machen nämlich heute alles, würde ich sagen. Das war Ending 1. Ich würde sagen, für mich persönlich das Beste. Die beste Linie. Ähm, gut, was hätten wir noch machen können hier? Adrenalin! Ups. Au. I guess they do look pretty similar. I see how you could get them mixed up. Ja, uh, yeah. vor allem geiler Blick hier. Ja gut. Wir könnten hier noch so tun, als wären wir einer von denen. Hold the elevator. Thanks. Can you believe this inmate outbreak? Crazy, huh? yes, it is pretty crazy. Oh, are you guys new here? Oh yeah, we transferred from 8 Oh, oh. From the cafeteria. Nice try inmates. Oh oh what is that guy detective for something? Yeah dachte ich mal auch Oh oh okay Wir können hier noch den Gravitor version 2.0 benutzen Fast <laughs> Newton sixth law use the gravity knob to reset gravity to the default settings Oops <laughs> Dann tall guy oh yeah last night I kept facing the same deck I don't see how being taller was supposed to help there, <lacht> genau meine Rede, aber, weil es so schön ist, einmal noch das hier. Oh, yeah, last night. Okay. Wir können noch, mm, ja gut, was machen wir? YOLO! Oh, no, no. Oh, shit. Äh. Äh, speed Shoes. Sonic. War <lacht> wie klar. Too fast for you. Okay, was gab's noch? Hier gab's noch zwei. Halt. Komm, wir verstecken uns. Oh. Uh, oh, you managed to find a cell on your own. What a responsible prisoner. Ja, aber das war jetzt nicht so mein Ausbruchplan? akrobat yeah! Oh yeah! Boah, nice, wie viele, viele Points bekommen. Warum ist die Pferd zu klein? Was? Nein! Wow! Was, der ist deutsch? The fuck? Äh, äh, Item! Oh, <lacht> uh, Wo ist der? Warum redet der Deutsch? Uh Sir, I got a message. Yes, go ahead. Ja, es sieht aus wie, Henry Stickman... Stick... Stickman? Ja, yeah, Henry Stickman hat, äh, Escapte. Bist du noch da? Du bist da? Achtung! Wir haben einen Escapte-Konflikt. Du warst die letzte Szene hinweg auf die Surface. Mach mir das nicht Ah, daran hilf ich mich noch! Oh ja, diese geile, äh... die Anspielungen hier. Wir können hier gegen den Boxer... ...gegen den Typ mit dem Riesenschwert gegen einen Panzer aus Advance Wars oder wir verstecken uns hier drin. Hm. Da ich weiß, weiß ich hier schon alles auswendig kenne, mache ich alles nach der Reihe und das äh, best, dass das richtige ist letztlich, weil ich will euch alles zeigen, weil das ist so lustig. Ja, natürlich wir gehen hier lang und boxen gegen ihn. Knockout. TKO. Dann äh verstecken Oh, oh nein. Oh nein! Oh nein! That wasn't scary. <lacht> Spooked! that was over 100 haunted. Was? Oh nein. Irgendwie kann man den dazu bringen mehrmals. Weiß nicht, ob das geändert wurde. Irgendwie war das früher so, dass man den öfters zum schreien bringen konnte. Vor allem, als ich das Spiel damals gespielt habe, kann ich dieses äh, habe ich das nicht verstanden, aber Sagt daran, dass ich damals auch kein Fluff gespielt habe, als ich noch so klein war. Jetzt gedacht, ähm... Dann benutzen wir den, den, den Panzer! Oh oh. oh. <lacht> Gee, thanks, Lord! Vor <lacht> allem hab ich auch nie in Advance Force verstanden, wie so normale Truppen gegen einen fucking Panzer kämpfen können. Wer wird wohl gewinnen? Hm. Okay. Dann gegen dich! Oh Unten rein! Du, du, du, du, du, du, du, du. Ja, ich He's mix up jetzt up einfach. Oh, nice hat! <lacht> oh, nice Könnt entweder... Entweder ein Sandwich benutzen. Schön mit... Gelee! Oder was ist das? Ist das vielleicht, äh, Marmelade, oder... Weiß nicht, Erdbeere? Weiß es nicht. Eure, eure Vermutungen in, in den Kommentaren. Können auch den Truck einfach fahren oder ein Kostüm benutzen? Hm. Hm. Sandwich! Oh shit. Oh. Das hielt wohl nur ganz kurz an. Au, uh, das kriege ich wohl dafür, dass ich den anderen so umgebracht habe. This one weird trick will make you super buff! Weightlifters hate him! <lacht> äh, dann, dann, äh. Ja. Nimm wir den Truck. Äh, Truck. Hey, you wanna oh, oh, wir werden verfolgt! Wahrscheinlich wieder Action Timing, oder? Oh ja, wird sowas Action Timing. Shoot! Oh nein. Ich hab's, ich hab's vermutet. Eyes on the road, man! I'm sorry! Ich kann nicht so schnell reagieren! Dann, dann, dann, Slam! Oh yeah! Oh, oh, oh, oh. oh. Nein, nein! Ich muss sagen, Henry, ich I'm bin impressed. Really, ich bin. Du bist die erste Person, um the Wall zu this Aber das ist das Ende für dich. two options zwei Henry. hier, Henry. Du bleibst da. Bevor du mit uns zurückkriegst, zurück zum Komplex. Was wird es sein, Henry? Äh, uh, äh, uh, Airbag! Whaaaat? airbag save lives Okay, warte. Das letzte, was aufgekommen ist, Surrender. Nehm ich vielleicht Surrender? Oder oh, vielleicht soll That ich gar nichts enden. machen? Ich mach mal gar nichts. Das ist wirklich, ich bin. Du bist die erste Person, um die Krieg zu erheben. Aber das ist das Ende you. für dich. Du hast zwei Optionen hier, Henry. Du bleibst da. Before you return with us back to the complex, what's it going to be, Henry? Hmm, well, that's just too bad. Alright, everyone back to work. I will not forget about this. <gasps> wir haben überlebt. Wir haben überlebt. Und alle denken, wir sind tot. Das heißt, das Ending ist presumed dead. Dum, dum. Papers, please Oh yeah Und Das war das zweite ending so, wir haben noch ein paar Sachen zu machen wir ich zu sagen, Henry, I'm really, I am. You're the first person to escape the war, but this is the end for you You've got two here, Henry You stay in there You die the right choice. Was? Maximum Security? What an honor! Oh, ja das war vielleicht nicht so gut, da wäre ich lieber gestorben, als jetzt hier für immer gefangen zu sein. Okay. Dann der WAPSTER! Ah! Display sims familiar. Wir sind zurück in Episode 1. Uh, nee, danke, das Ganze will ich nicht nochmal von vorne machen. Hier hatten wir noch zwei Sachen. Jetzt war wir noch was. Bail! Ja. <lacht> you should have followed up with a tether from your wist wrapped grapple hook. What do you mean you don't have one of those? Äh, <lacht> uh, ja, yeah. Well... Okay, machen wir mal nichts. Gar nichts. Ja. Nicht even close, baby. Dann, äh, Costume! Hey, you wanna trade those look so nice. Frosty's escaping. äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, und warum schießt da überhaupt einen Schneemann ab? Na egal, lass was. Um. Pro. <lacht> Your hands are still covered up, you know. Can you even shot, shot Web? Can you even shot Web? I do not know, I cannot try. Okay, du gun. Oh, sheets on. No clip. <lacht> G-Mod. Haha, geschafft! Weg hier! Sheet is never prosper wir, wir wurden gebannt <laughs> wir wurden <laughs> auf dem gboard server äh uh, henry unterstrich p, -p uh, was ist was die map datei egal punkt uh, wurden wir gebannt scheiße dann äh uh, machen wir nichts you know i don't think this guy knows what he's saying was können wir hier noch machen Äh, nicht timer now you know exactly how much time you have before your terrible reflexes are revealed oh das wurde nicht geändert weil dieser teil hat glaube ich auch die map hinzugefügt weshalb die auch so aussieht wie hier okay ähm was können wir noch machen wir können einfach warten Alright, let's go. Have a good time. <laughs> This seems familiar. Episode 1. Teleporter. L Sonic pulse. Laser plane. Fake illness. Oh, a cakes! Come here, the cakes! Eat me! Uh, what how curious die, die reference checke ich gerade wirklich nicht Uff. Uh, sonic pulse that hurt my ears sorry bro wollte ich nicht wollte ich extra dann äh uh, dann laser play oh, einfach so ein kleiner stein mit einem laser drin ja <lacht> wie cool Oh, how convenient! Okay, wie wollen wir nehmen? Können jetzt top hat Clan anrufen oder das Government? Je nachdem, was man genommen hat vorher. Aber in diesem Spiel ist das anscheinend nicht wichtig, was man vorher welches Ending man hatte. Also entweder man hatte das Ending, wo man top hat clan leader geworden ist, oder man hat das Ending, wo man dem Government geholfen hat. Ähm. Ihr müsst euch vorstellen, wie seltsam das ist, diese beiden Optionen zu sehen und dann das vorherige Spiel nicht gespielt zu haben früher. Aber wir nehmen mal das Government. Ja? Charles! Oh, Henry! Oh, how's it going? Oder uh -huh. hieß der Charlie? Ja. Yeah. Oh. Aha. Uh -huh. Oh, I see. Ja, huh. yeah, I'm, uh, I'm fliegen right now, actually. Where, uh, where are you? Hm, the wall. Yeah, I think I've heard of that place. Yeah, I am uh, I'm on a mission but uh I should have some time to swing by. Hey, so uh I'm getting pretty close. Yeah, just uh try to get outside and I'll I'll uh you know. Hey. Warum geht der auf mich? Äh könnt entweder ein Bubble Shield benutzen. Wahrscheinlich sowas, so, so eine ries attacke Ähm. Wir können Erdbändigen. Oder Flash! Ach komm, ich muss Erdbändigen! Nein! Wasted. You were doing so well. Oh man, wir hätten es fast geschafft. Dann machen wir die Orisa eh. Haha Perfekt! Now you won't get hurt, Kappa. Warum, warum ist hier ein Kappa Face? Dann, so schnell wie Flash! Where are you going? <m praise> What? What? Hey, so uh I see the wall. Oh, you're outside? nice. I think I see you. Yeah. There's a guard in the way. I got this. Yeah, it'll it'll be just like the old times. Yeah. Yeah. Oh yeah. Kann auch einfach snipe mit der Taschenlampe oder einen Mini-Helikopter. Komm, wir vertrauen auf Charles. I got Äh uh, not again. You should know better. Oh. oh Dann äh uh, keiner was mit Taschenlampe machen soll. Machen wir einfach den melee helikopter Hört sich cool an. Ach wie so eine Drohne? Eh, uh, there you go. Hey, I'm seeing a helipad up here. That'd be a pretty good place to get picked up. Uh once I get close though, they'll uh they'll probably raise the alarm. Oh, yeah, they see me. I'm coming in, get ready. Oh, oh. Okay, wir können einfach nach vorne rennen. Zurück? Gegen ihn oder gegen ihn? Ja, ich denke mal am klügsten. Ja, gut, wenn ich nach hinten gehe, was, was bringt mir das, wieder zurück zu rennen? Oder vielleicht springe ich runter, weil der so gebogen ist. Vielleicht springe ich ja runter. Hm. Der würde halt hierhin rennen, aber dann wäre er tot, Das will ich nicht. Wenn ich ihn umbringe, wird der Schalz umbringen. Wenn ich ihn umbringe, wird der auf mich gehen. Alles für oh, get him. Hey! Das hat funktioniert? Wreck! International Rescue Operator! Oh yeah! Das hat irgendwie funktioniert! Yay! Na dann, 3 von 5 Endings! Wir kommen der Sache näher. Dann, äh, vor allem, ich sehe gerade, wie kurz das hier insgesamt ist. Okay, was hätten wir hier noch machen können? Komm, wir spring zurück! Report Charles, bad teammate. <lacht> dann, äh, ging <gegen> ihn! <lacht> Der goes you're right. Ja, eben, dachte ich mir auch so. W was bringt mir das für ein Schalztod? Ja, dann geht er danach auf mich. Hm. Kann ich einfach nach vorne rennen? Ach so. Oh. Oh, well, there went about as poorly as it could have. Ja. Uh, oops, Snipe! Got him. Friendly Fire. on! Nein! Osman! Osman! Kacke. Okay, was hätten wir noch machen können? Wir hätten noch... Komm, wir tun als wären wir krank. Oh oh. Nein, nicht die Quarantäne. What? You don't like your new friends? Äh, nein, ich will hier weg. Ja, komm. Machen wir einen Teleporter. Come on now, brothers. My life äh. forever. Nie fnuk! GG Nori. <lacht> okay. Äh, tu das wenn wir tot. Is Grigori. Yeah, you know new one, Henry. He's dead. Yes. Put him with others. Okay. Trash. Pretty convincing, der. Ja, echt so. Okay. Warte, es gibt aber noch. Gibt's nicht noch zwei Endings? Eins, zwei, drei. Habe ich denn was verpasst? Moment. Ach, warte mal, Boost ab. Da können wir auch einfach äh, die hier alleine lassen. So richtig den Assi-Move. Lassen sie einfach alleine. Aber wir müssen das versuchen. Oh oh, <lacht> Ellie will remember that. Ich hoffe, das beeinflusst jetzt nichts. Okay, wir können einmal eine Musik spielen von Wind Waker. Wir können Sachen klauen. Oder ein Furzkissen. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Sands was hast du hier rumliegen lassen. Und wir rennen einfach durch. Komm. Wind Waker. <laughs> Too bad you didn't know how to play like Lockerino or something. Yeah ja, gut, wenn er wenn du den einen äh, machst, ne, dann then kannst du den anderen nicht machen. Hmm. Dan äh, I ended up buffing up my guys and doing was that the convict? Uh yeah, I think so. Was sollen wir we supposed wenn jemand versucht, someone zu to escape again? Äh, uh, ich denke, shoot schreit Ah, ja, das klingt richtig. Ooh, <lacht> Bet you thought that was just a spear? Alter, das war einfach eine richtige Lasergun. Dann, äh... Uh, mm -hmm. Dann klauen wir ihnen sie einfach. I ended up buffing up my... <lacht> Guys, I'm doing like 70 damage. You are carrying too much! Be able to stand! Did you really did all that. No loot left behind. Yeah, da have ich auch für. Okay, furzkissen I guess. I ended up buffing up my guys and Oh, come on. Are you serious? That was totally you. You what? Don't you accuse me. Come on, just admit it. It wasn't me. Das war einfach, als ich dachte. Können den Longshot benutzen? Einen Spring? Hört sich an, als wäre das von Sonic, oder? Einen Powerjump aus Ballbus 2! Let's go! Wow. <lacht> Ein Ballon? <lacht> äh, einfach nach unten fahren mit dem... Aufzug oder Bungee? Komm, wer wollte denn noch nie Bungee-Jumping in dem, äh, in dem äh, Aufzug machen? Ja, macht, macht das Sinn? Vor allem macht das Sinn, was ich gerade gesagt habe? Egal, einfach was, was! Oder? Wir sehen, was der Belong macht. Was wäre dann bestimmt richtig? Das ist vielleicht zu simpel. Das hier ist vielleicht zu krass und das könnte noch gehen. Was? Ach so. Ich wollte gerade sagen, hä? Ja, aber Leute, so weit aufgepustet, dass das einfach da hängen geblieben ist in dem Gang. Okay. Können die Helium benutzen? Warum hast du es dann nicht gleich beim Ballon? Egal. Ja, ähm, können einfach rüber balancieren. Ja, ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist, oder? Die Plunger Boots. Okay, wie willst du mit Helium? Was will der da machen? Will die so benutzen wie. Äh, wie so so ein Turbo? Mm. Äh. Äh. äh. Äh. Helium! Lol. Als ob das funktioniert. Okay, wir sind draußen, wir können entweder zu Tanuki, äh, Henry sein, äh, werden, nicht sein, wir können das Leaf benutzen aus Mario Boss 3 und für die land <lacht> Snakes Box oder den Shadowzer? Kommen wir nur die Box. Mr. Box. Oh nein. Hey, at least we weren't found. Schon auch wieder, wa? Ja, die Geräte funktionieren eigentlich nie, deshalb. Komm, das Blatt! Oh yeah! Woohoo. Oh das hat wirklich geklappt. Ähm, die SS Ernie. Was eine Anspielung, das wir sein will. Äh, die dingi Oder die Rakete. Na gut, die Rakete glaube ich jetzt nicht, dass es funktioniert. Nehmen wir das Rot. Oder das Schiff. Ich wollte schon immer sehen, was passiert, wenn ich in die SS -Anne, äh, annie äh, gehe. Obwohl ich schon abfahren sollte. Mio, ich komme! <lacht> Wow. Easy. Did you think none of the crew would notice an unscheduled departure? Schon auch wieder war. Dann dann das Ding. Someone just leave. I think it was Smith. Oh, uh, Yeah, probably off to see his family. Mm. Oh yeah! Ghost in Mate! Niemand hat gemerkt, dass wir da waren. <lacht> ah yeah! So, aber ein Ending fehlt uns noch und das Bild im Hintergrund stoppt übrigens nicht. Ähm. Uns fehlt eine Sache. Wir haben übrigens fast alles richtig gehabt. LOL. Dann, äh.. Rakete! I think du mixed up the staging process a bit. Ja, kann gut sein. Ähm um, komm, der Shadowser hört sich doch geil an. Shadowser, die Anziehen stick ist der deadliest. Blend in, become a shadow. I'ma be honest with you, this one isn't that great. Gadget Gabe, 2015. 15. Ja, uh, yeah, okay. Danke Gadget Gabe. Vertrau dir mal. Oh oh, oh oh, oh. Now you're but a shadow of your former self. Haha, ha ha haha. Ha, ha, ha. These guys need to chill. Okay, ähm. Um, ziehen wir einfach. <lacht> oh, that pile wasn't very sturdy. Fat so. Oha, ich bin nicht chat. Plunger Boots. Den hätte ich eigentlich genommen. Die funktioniert mal. Eu. Eu. Eu. Eu. Eu. Eu. Eu. Eu. Eu. Eu. Eu. Eu. Eu. Eu. Eu. Eu. Eu. Ja, bin ich auch für. Bin ich auch der Meinung. Okay. Dann äh Bungee. Oh Du hast einen Spongebob mit einem Was hätte ich denn sonst machen sollen? Okay, fahren wir aber ganz normal mit dem Fahrzug nach unten. Äh, Fahrstuhl, whatever. Elevator, Lift. Hey, boys, lunch is on me. Lunchtime already, fellas? Oh, oh. <lacht> Okay, dann, dann. Hier, ja, machen wir den auf Sonic. Uh, come to think of it, those boingers are kinda loud. Uh, guess that makes sense. Long shot. Ah, for the most. Uh. Oh, I get it. The long shot only hooks onto wood things. Luckily, you hit one. <laughs> yeah. Uh, vielleicht nicht das, was ich wollte. Okay. Vier von fünf Endings? Wo gab es denn noch ein fünftes Ending? Moment, vielleicht kann ich kurz in der Ach, Toppet Clan. Schat die das Government. Stimmt. Okay. Hm, wo war denn das? Ähm, das war hier, ne? Ja, machen Laserplane und kommen wir nach unten. Oh yeah! Und jetzt rufen wir einfach das Toppet Clan! Hm? Was soll das denn gerade für ein Text? Na egal. Toppet Clan! Guten Morgen, hier ist Henry? Wo bist du? In dem Komplex? Called the Wall? Ja, natürlich so. Wir werden da. Sit tight. Ich werde dir wissen, wenn wir weit reingehen. Where exactly are you? <lacht> Überhaupt nicht auffällig Okay, Undercover Agent Neurotoxin Geil, wie der einfach äh, irgendeine so Dose Au Dose aufgemacht hat, während sein Mikro gelaufen hat Das hat er als benutzt. Super Oder eine Drill Undercover Agent? Keine Ahnung, Undercover Agent I guess? Hey Henry! It's me! Yeah I'm, the, I'm undercover! Yeah, I'm here to break you out. What? Oh Gott. He spent three years undercover! What a waste! Oh, oh Gott, warum? Vor allem sieht so traurig aus. Leurotoxin, I guess? 1160 Gold Ja, ähm, ich werde auch davon betroffen. <lacht> Schon daran gedacht? Oh, did they forget to hand, you, hand out your gas mask beforehand? Gas mask, ja, ich habe keine gas bekommen. Oh, did they forget to hand out your gas mask beforehand? Ja, ich habe keine Gasmaske bekommen, das ist jetzt nicht so toll. Dann äh, die Drill. Oh. Was? Get to the airship. Get to the airship. I help you get there. Irgendwie sowas. Okay, entweder wieder Sonic. Eine Slingshot. Oder Magnet. Komm, Magnet. Well, you see, because of entropy, the... Uh, all right, I can't bullshit my way through this one. Uh, BS, my natürlich. Uh, ich hab keine bösen Worte gesagt. Don't uh, monetize. Okay, danke. Oh, Leute, krieg nicht mehr mein Geld. Slingshot. Notorious fails, Star. Ah, das waren alle fails. Yay! This, this seems like a good place to keep a medal. Click here for a medal. Oh, echt. Well, I mean, you gotta work for it. Okay. Hmm, that still seems too easy. No. I'm up here now! G Now I'm down here! Rrrrng! <laughs> Woah, how did this happen? Shrug, Keine Ahnung. Of. This seems like a good spot to be. Sure. So, how's it going? Fine. Enjoying the game so far? Yes! Ah, I'm glad. No problem. So, what should we talk about? I bet you don't know the capital of Mongolia off the top of your head. I bet you're just pressing okay without even reading what I'm saying. This is important, don't skip my words. Um dogs have feet. Press the sun in the sneaky ending. Ah, hier sieht man's, der sagt das einem, das was dass man das machen soll in um, Was war das? Ich glaube Episode 1? Ne? Ich glaube Episode 1. What? What? What? What? What? Alright, I get tired of that spot. Good. This seems nicer, maybe. Which one is correct? This oder that? Komm, this. Hey, you guessed right! Okay. I have a confession though. What? They were both correct. Will you press the right most button? Nö. No. You liar! So, don't press this button. Okay. Scheiße, nein! Uh, warte, ich glaube aber. wobei oh, ich will was ausprobieren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 Okay, okay, okay. Äh. Uh. Oh, ich. Yes. SOS. Okay. Okay. This button will take you back to the beginning. Äh, dann mach ich lieber nicht. Was seht ihr noch irgendwas? Vielleicht irgendein anderer Button? Gibt's hier wirklich nichts? Oh, nice. But now you have to press the retry button to continue. Hmm. Guess I can't fool you, huh? Nope. Alright, alright. Take a medal. Medal. Oop. Medal. Come on, don't you want it? Medal. Try to corner it. Medal. That's a ticket. Medal. Easy, easy. Medal. Almost there. Medal. Careful. Medal. That's it. Medal. You did it. Claim your prize. Woohoo. Oh, yeah. Wir ja, haben's! Yay! Okay. <lacht> so, jetzt noch das Ending. Oh, der Scooter! Von Episode 2! Das war ein one, Henry. Aber ich werde nicht, ich dich nicht up. What? Without you, I become the leader of the toppet clan again. Nein. I just wanted to look you in the eyes as I took it all back. Nein. Goodbye. Nein. Nein. Mach doch nicht den Sparta. The Petrae. Und da fallen wir. wir wurden reingelegt von unserer eigenen Bande, die wir gut, die wir irgendwie erobert haben, aber trotzdem, wir fallen aber ins Meer. Vermutlich mal dadurch überleben wir. Oh, man sieht sich. Superman sieht's auch nicht mal. Aber Leute, das war Fliegende Komplex und wir haben jetzt nur in den letzten, letzte Episode den neuen Teil freigeschaltet. Completing the mission. Doch, wir sind noch lange nicht fertig mit Fliegende Pornplex. Wir haben noch fünf weitere Achievements zu sammeln und alle Bios. Was gibt's es für Achievements? Das waren die äh, Endings. Wir haben hier noch die normalen. Das sind normale Achievements. Das hier sind die... Äh, schweren. Und da gibt's viele von. Waldorf. Where is he? Ich denke mal, dass man das... Äh, mit dem hier findet. Keine Ahnung. Nailed. Stuck the landing. Ähm. Keine Ahnung. Rise and shine, wake up and smell the snow. Keine Ahnung. Und Bregno. Getting real tired of seeing this guy. <lacht> beim letzten Mal musste der... Beim allerersten Mal äh, hat es geschafft zu... zu äh, und danach äh, musste er husten, hat es nicht ganz geschafft. Und jetzt sagt er einfach nein. Was wird er wohl hier sagen? Aber gut, dann ähm, sehen wir uns wieder, wenn ich die Secrets gefunden habe. So, wir fangen an mit dem Achievement hier. Brano. Liegt einfach daran, dass ich gerade einen Guide folge und der fängt ja halt mit dem an. So, und was wir dafür machen müssen, ist dreimal dieses Gesicht finden. So, und ich kann euch genau zeigen, wo man ihn findet. Hier einmal. Mit dem Shadowser. Wir skippen das mal. So, und während der Mond angezeigt wird mit der mit der Wolke hier oben jetzt. Oh, der Arme. Hatte Angst vor der vor dem vor, dem, äh, vor der Wolke. Das ist natürlich weit. Aber äh, zwei weitere gibt's noch. Ähm, ja, wo waren die? Ähm, ah, hier gibt's eins. Hier. Und zwar die Itembox, einfach spam. Dann kommt der rausgesprungen. <lacht> Finde ich sehr lustig. Und der letzte befindet sich hier auf dem Ending einfach gar nichts machen, damit du das Ending erreicht so und nun sind wir beim Ending so und dann bei Presumed Dead müssen wir kurz abwarten irgendwann sieht man nämlich einen Mond da muss ich jetzt drauf achten, irgendwann sieht man den Mond und dann muss man draufklicken hier. Oh, der Arme. Er wollte sein, sein äh, Laser feiern, aber das Ending war schon zu Ende. Tja, das tut mir natürlich leid für ihn. Das nächste Achievement, was wir machen, ist Waldorf. Wo ist er? Das habe ich gar nicht gecheckt, was das äh, sein soll, aber es ist eine sehr coole Anspielung. Werdet ihr wahrscheinlich auch erkennen sofort. Das ist, glaube ich. Hier? Genau, hier ist das. Und dieser auf diesem. Äh, Event, wo man je nach diesen drei Sachen klicken kann, muss man einfach schauen. Muss man einfach sich hier ein bisschen umgucken. Hier sind überall Menschen, ne? aber was macht der denn da? Das ist doch Waldorf. Woo! Ja, äh, <lacht> fand ich irgendwie lustig, als ich herausgefunden habe. So, als nächstes machen wir Nailed it. Stuck the Landing ist ein bisschen schwerer. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es ganz verstanden habe, aber man muss den alleinigen Weg gehen. Hier das fertig machen, dann ist man hier. So, wir machen den Power Jump. Und genau dann, wenn er landet, muss man klicken. Oder? Ah, da hat man gerade gehört? Dieses. Dieses ganz leise. Das heißt, dass ich richtig gemacht habe. So, dann müssen wir hier runter. So. Und dann Helium. Und dann, wenn er auf den nächsten Screen ist, auch wieder klicken. Dachte, wenn er landet, aber anscheinend, wenn der nächste Screen sofort kommt. Okay, hat geklappt. Weiß nicht wie, aber okay. So, und dann muss man das, das Blatt benutzen. So, er fliegt nämlich dann drüber. nochmal klicken, dann war's das. Okay, hat nicht geklappt. Versuchen wir's nochmal. Vielleicht jetzt die ganze Zeit Spam klicken. Ja, hat geklappt, okay. Nailed it. Sehr, sehr seltsames Achievement, muss ich sagen. Verstehe ich nicht. Aber das haben wir dann auch. Fehlt nur noch das hier. Rise scheint ist tatsächlich ein sehr cooles Achievement, denn man muss G-Man, also G-Man darstellen. Man muss ihn an fünf verschiedenen Stellen finden und ich werde euch jetzt zeigen, wo die sind. damit haben wir dieses Achievement. Bisschen schwer, aber sehr cool. Und damit haben wir alle Achievements außer Bios. Und die werden wir jetzt auch machen. Uh, hello, Henry. Welcome. Stop. Hold it right there, inmates. Oh, I'm in here. And we'll regroup with that. There is convict here. Oh no no My room is still fair to cl- Attention I uh, is up here somewhere we <laughs> Yes hello Okay, kurzes Update. Mir fehlen jetzt noch zwei Leute. Einmal der hier, irgendwo an der Kiste. Und ganz am Ende der hier. Oh, warte. Ich glaube, das ist der in Illness. Aber bei dem habe ich jetzt gar keine Ahnung. Muss ich mal schauen. Alles klar, ihn gefunden. Muss ja einfach Longshot machen. Und dann ist es einfach der Typ dort rechts. Und damit werden wir dann... ...alle bei haben. Roll Call! Oh yeah! So. Menü für die schöne Musik. Ihr seht, wir haben fliegende Komplex nun auch 100% gespielt. Und werden ab den nächsten paar Folgen... ...oder schon direkt nach der nächsten Folge... ...aber die nächsten paar Folgen... ...wird dann Completing the Mission sein mit... 164 Fails und ich glaube 16 Endings oder so. Das wird lange dauern, das sage ich euch, die nächsten paar Folgen werden. Sehr lange. Um, und ja, wir lesen jetzt die Bios. Alles klar, fangen wir an mit Henry Stickman. Back in jail, huh? Die icy cold cells of the wall will be hard to escape from. Ja, das mag wohl sein. Ellie Rose. She's locked up in this place too. But why? Hmm... Dimitri Johannes Petrov, the warden of the wall. There hasn't been any sort of breakout in the 50 years he's been in charge. Gregory Oliad, the warden second in command and main muscle. He gets brought in for the difficult jobs. Charles Calvin. He doesn't mind helping out an old ally, even if he's currently on the mission. Nice, Charles, echt the Beste. Reginald Copperbottom Das ist ein richtiger Name Seems he's been managing the top heads in Henry's Absence. He'll have to go back to being second soon. Tja, oder auch nicht? Heath Stone, he guards the storage room with his friend. They love to talk about their favorite mobile card game. Uh, okay. Isaac Binderson He guards the storage room with his friend. He loves collecting random trinkets. Uh, okay. Und jetzt verstehe ich auch, was hier da übrigens gemeint ist. Ich, ich habe mich nur gerade gewundert wegen Mobile Card Game, aber der ja über ein Videospiel gelabert. Horace Johnson, one of the guards responsible for cell block patrol. It's not that eventful unless all the doors happen to open. <lacht> Mike Mulligan. Oh hi, da bin ich. Kind of a slacker. He likes to find a scheduled place and mess around on his phone. <laughs> Ibrahim Jocelyn, a jolly lad. When in a good mood, he treats his friends to lunch on their break. Yeah. Joris Borgia doesn't speak English too well, but he's found a crew at work that he loves to hang out with. Travis Ump. He enjoys his job at the Walkers. He gets to hang out and chill with his friends. That doesn't mean he slacks off. Nice. Olaf. Nordgren. Warum ist das O so durchgestrichen? He usually makes his own lunch, but won't turn down a free meal. Okay, der sieht ein bisschen aus wie Henry. Nikolai Dmitriev, a master of this left squ squad. He runs a class on it twice a week in the rec room. Oh yeah. Matthews or Matthäus? Godsmith. Don't tell anyone, but his mom bought him those earmuffs and he's a bit embarrassed about it. Ach, der arme. Gary, man. Hmm? Hm? Hmm? Hm? Hmm? Hmm. Captain Laszlo Ugovic, the captain of the naval division of the Wall. He is in charge of one ship, the only one the Wall has. <laughs> Milosz Krakowski, a recruit in the Wall's naval forces. They run sea-based retrieval operations. Tormund Rilok. he finds his work post fairly dull and uneventful. He relishes a challenge. Friedrich Spielen! One in the group of members that doesn't speak any English. He supposedly speaks German. Sehr seltsam. Harold Küper got a job at the wall through his German friend. His English isn't the best, but he's fluent in, Inge in German. Cool. Warum sind die beiden überhaupt Deutsch? Vor allem, wie Deutscher geht's überhaupt? Friedrich Spielen! Wer heißt so? Das ist ja, deutscher geht so wenig, habe ich das Gefühl. Will Speck, he's the type of guided, won't stop trash talking the other team when watching a sports game, even if they can't hear. Habe ich gar nicht äh, gezeigt, was ich gar nicht bemerkt habe, ist bei diesem einen äh, Fail, wo man weggenockt wird. Der boot einen sogar aus. Was ein Arschloch. Loyus Stoop, he likes his job at the wall, but hates being stationed out in the cold. Hier bei dem hier meine ich Goka golinski he used to fight professionally but after losing to a first time fighter he hung it up to work at the wall <laughs> nice Andrei Wasow, was of keine ahnung people have said he used to learn to lead air, armies kann ich lesen heute people have said he used to lead armies he really knows his way around a tank so maybe there's some truth hm. Karlov Czernik, a master swordsman hired by the world to train the employees. His skill with a blade is something to behold. man gesehen. Karl Pinkerton. He may not look it, but he's traveled the world. His head's looking like an orange in it. Okay. Gnude Stoneheel. The Stoneheel family is known for their strangely dense feet. Uh, yeah. Franz Fährt! Honestly, he's pretty clueless most of the time. He's just meant to look menacing with a spear. Wie ein deutscher Franz Fährt! <laughs> Daniel He uh, He's lived in an area all his life and really knows how to handle the environment. Limoy Kreutz. They called him DK for a while. It's short for doesn't know how to drive. He's since gotten his license. LOL Jetzt das heißt nicht mehr DK <laughs> Timothy Johnson They've never had to take the cars out before So he's really just winging it LOL Lee Bumbler He dreams of starting his own gaming company He's already got a name picked out Named after himself Okay Leute wenn es irgendwann eine game company gibt namens Lee Bumbler wir waren als erstes hier? Willy Wagner Fairly re recent employee of the wall. Still getting into this wing of things. Der Name erinnert mich ein bisschen an Willy Wonka. Ich weiß ich, ob das ein bisschen angespielt ist dran. Nadia Meragova. She's here as part of an internship. Internship? Internship. Her real dream is to open up her own complex. Wallace Pemberton. He spent three years undercover at the wall, waiting for the right time to bust out all the captured Tophead members. <laughs> uh. Jim Pingson. He loves jelly and jelly sandwiches. There's so many possible combinations. Kado Ito. He's known how to bend since childhood. He's kept it a secret until this moment. Ryan Halbert, one of the youngest employees at the war, His dad is one of the higher-ups, so he gets special treatment. Oh, not done. Joe Joshin, just Joshin yeah. He's heard that joke about seven million times. Oof. Gordon Smith, having a newborn at home causes him to lose a lot of sleep. He's been falling asleep at work a lot lately. Joey Walnut. Tends to order enough food for three people and eat it all on its own. Oh wow. Obviously aus also wie Henry. Men He forgets to bring his uniform in to work at least once a week. Stan Willow. His favorite post is on the fire escape. He can watch the snow fall into the ocean below. That's cool. Curdrew Johnson. He gets a lot of slack for wearing sunglasses at night. That's just his style, baby! <laughs> Alex kämpft da! He's been trying to get a Sam turret installed in the complex for years but can't get through to the... Burear Christie? Okay, sorry dass ich dumm bin. Arnold Schwarz! Hm, was das wohl angelehnt ist. Always the loudest one in the room. His voice is booming for his size. Wilhelm Krieghaus! He may struggle with technology, but when it comes to action, he in combat he excels. Here's a really German name. Sir Shot Sherman, one of the top riflemen, riflemen in the Toppet clan. He is leading the mission to rescue Henry. Thomas Chestershire. He enjoyed Henry's brief leadership. People could tell he was bummed out when Henry went missing. Mr. Cool, he rarely speaks. His charisma speaks for him. Warte, wer ist das eigentlich? Ach so, das ist hier ein ausgebrochener Mr. Cool, hat sich einfach legal ändern lassen. Wild Willy, oder Wild Willy, he thinks he is the Prospector from the one, this is from the 1800s. Seems he went off a bit of a rampage, granting him a stay at the wall. Gastro, a practitioner, a practitioner. Petitioner of the dark arts of Fakromancy, he is a Toilet Wizard, okay, that's reicht mir schon. <laughs> Punkhauser, he is part of a notorious German biker gang, he is the only member to have been caught so far, Punkhauser, aha Uber, found frozen deep in the snow on Sw Swarboard, after throwing out He regained Consciousness and became hostile. Das sieht mir nicht sehr gesund aus so. Äh, Angry Mike? Wanderer <lacht> traveling in the desert. He became notorious in the area and had to be collected. <lacht> Mann, was hab ich nur gemacht? Vor allem, warum sieht das so aus, als hätte ich einfach ein riesengroßes Pflaster vor meiner Fresse. Jax! Dick A, sick eye. A crazy loud Irishman. Not quite sure what he did to get locked up here, but he probably deserves it. Gosh, Gano! This guy is a four-armed alien. Apparently, he used to be a big-time racer. Heilige Scheiße, he has 4 arms and his coffee is in a wrong direction. Ace Apex, the reddest student at the wall. Just a total bro. <laughs> I think that the name is epic. Melvin Poolridge. Even though he's extremely nerdy, he loves hanging out with the boys. Trademark. Derek Gorlick doesn't have much of a sense of humor, at least during work hours. Mm -hmm. Golby Phelps thinks of himself as something of a detective. He can easily become hostile if he suspects any foul play. Then the man. He wanted to go by Dan of Steel, but it was taken. Oh, Wieder Henry, aber mit Schuhen. Little Mikey. Hey, was soll das denn jetzt hier? Ist schon he is honestly not supposed to be locked up at the wall. He was just in the wrong place at the wrong time and took the fall for someone else. Oh, this tut mir natürlich sehr leid. Pierre Fancy, the most not Not baguette burglar in France. He was finally captured when he tried to take down the biggest bakery in all of France. Uh... Was das? Das Mund? Babushka! Well, Babushka is a female term. He wears the title with pride. He has a soft interior and looks out for the downtrodden. Peter Henry. Karl the Clown, he ran a huge circus scam ten years ago. He avoided the bus multiple times by dressing like a clown. Lol, der einfach Leute gescammt in seinem Zirkus. Polos Petrovic, he won a sweepstakes and got to name a planet after himself. Äh, uh, aha. Karl Baxter, warte, kennen wir Karl Baxter nicht schon? He's actually the walls CCC Eliasson. Their goal is to get priority during any possible chaos incidents. Warte, chaos incidents? Ist er nicht der, der... Hm. Huh. Ach also hat er bei the wall gearbeitet? Ne, hat er nicht. Moment. Der hat hier... Ja. Bei Infiltration die Airship war er doch bei diesem CCC, ne? Ich werde nicht zurückgehen und nachschauen, das dauert mir jetzt zu so lange. Aber ich glaube, den haben wir schon mal gesehen in dem hier. Sean S. E. Lemming, a natural leader mainly because it's the role he was assigned. Okay, ich habe gedacht, jetzt kommt ein bisschen mehr geschrieben, irgendwie dass es ein Arschloch ist oder so, weil der kriegt die Leute und halt, sich umzubringen. Mark Emu, he said he'd he try not to laugh, but then he laughed. That's grounds for capture. Oh, wow. Misha Sashavar, he used to be part of a crazy group of mercenaries. He was the only one to be captured and is honestly probably the most sane one now. Lol. Peter Harry. he did one of those scare people to bring down the land values so he could buy it for cheap, ruses, but was foiled by a group of kids and that dog. Oof. Und der letzte, Ray Rudolfo, he's come down with a case of leprosy, sorry he's been put in quarantine, current quarantine, keine Ahnung wie Quarantäne auf Englisch gesprochen wird, uh, with the other sickly inmates, gut, eigentlich müsste ich wissen, wie ich das geschrieben wird momentan, Mutanz ist ein großes Thema, aber ist auch egal, das war, fleeing the complex, und es geht bald endlich los, mit dem Finale, Episode 5, das komplett neue Spiel, Completing the Mission. Ich bin schon richtig gehypt. Es gibt so viel zu sammeln: ganz viele Felds, ganz viele Achievements und so viele Bios. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und haut rein und ciao, Leute!